I think I love writing since I'm 10 years old but I'm not sure. I have five diaries and I fill all of them just with memories, thoughts, teenage feelings and it makes so much fun to sit down in the morning and just Write down what you think in the moment and I love it so much. I think it's the only thing I do for so long. <laughs> Hey, ich bin jetzt vom Trödelmarkt zurück und ich habe mir zwei Sachen geholt und die haben zusammen 3,50 gekostet, also nichts und. Genau, das erste ist das leo kleid Es sieht so aus. Ähm, bei beiden Sachen werde ich mal gucken. Falls mir das nicht passen sollte, kann ich das ja einfach wieder bei Kleiderkreisen oder so verkaufen. Aber das wird schon. Und das zweite ist dieses Shirt hier. Das hat ungefähr... Die gleiche Farbe wie meine Hose. irgendwie Es ist so ein Ross-Braun-Orange oder so. Und diese Shirt hat 50 Cent gekostet. Und weil ich die Farbe echt gern mag, habe ich mir das mal mitgenommen. Und probiere das jetzt mal an. So, das hier ist das Kleid. Ich habe das jetzt mal umgeformt zu einem Rock. Aber ich finde, so kann man das eigentlich auch relativ gut tragen. Und so würde ich das auch, glaube ich, tragen. Ähm... Genau, wenn ich das jetzt als Kleid anziehe, würde das so aussehen. Wir denken uns jetzt einfach mal diesen Teil hier weg. Aber irgendwie fühle ich mich damit ein bisschen so, als würde ich gleich auf Jagd gehen. Und ich glaube, deshalb trage ich das eher als Rock. Aber so gefällt es mir richtig gut und ich meine für 3 Euro läuft. <lacht> und jetzt habe ich noch dieses Shirt. Die Ärmel sind so drei Viertel, wie man sieht. Und es ist halt hier auch relativ locker und das ist ein richtig angenehmer Stoff. Das Problem ist nur, es ist so lang. Deshalb würde ich, glaube ich, das wirklich abtrennen und sagen, ich trage das so ungefähr auf dieser Höhe.